In diesem Video möchte ich Ihnen den Cognitive Walkthrough vorstellen. Der Cognitive Walkthrough ist eine Methodik, mit der man bestimmte Aspekte der Usability von Nutzerschnittstellen bewerten kann, und zwar ganz ohne Nutzerinnen und Nutzer, einfach nur mit dem eigenen Wissen zu dieser Methode, aber auch zu Usability Engineering ganz allgemein. Es ist also damit eine expertenorientierte Methode, die einem hilft zu evaluieren, aber... Das Wissen um diese Methode kann einem sogar helfen, beim Design von Nutzerschnittstellen gleich einiges richtig zu machen. Aber damit Sie dann auch wissen, warum das so ist, müssen wir uns die Methode erstmal anschauen und das machen wir jetzt. Wie gesagt, der Cognitive Walkthrough ist eine expertenorientierte Methode. Das heißt, sie hilft uns, die Nutzerschnittstelle hinsichtlich Usability und User Experience zu evaluieren, ohne dafür Nutzerinnen und Nutzer bitten zu müssen, mit dem System zu interagieren. Damit kann die Methode natürlich schnell und einfach eingesetzt werden und sie kann sogar sehr sehr früh im Prozess eingesetzt werden, da sie eben auch schon auf ersten Skizzen einsetzbar ist. Der Fokus dieser Methode liegt tatsächlich auf der Erlernbarkeit eines Systems, aber eben nicht nur darauf. Wichtig ist halt ein System, was gut erlernbar ist, ist auch oft gut bedienbar, weil es eben die Nutzerinnen und Nutzer immer wieder dabei unterstützt, zu wissen, was ist denn eigentlich zum Beispiel der nächste Schritt, den ich mit einem System machen muss. Das heißt, auch wenn der Fokus ein bisschen auf der Erlernbarkeit liegt, es ist es trotzdem natürlich so, dass hinterher das System auch weiterhin dann gut bedient werden kann. Die Methode betrachtet, wie gesagt, die Nutzis schon, also beziehungsweise sie betrachtet die Nutzerschnittstelle aus Sicht der Nutzis, aber ohne Nutzis selbst vor Ort zu haben, ohne dass die Nutzis damit interagieren. Das heißt, die Expertis müssen sich in die Situation der Nutzis hineinversetzen, müssen also so überlegen, wie würden sich denn potenziell die Nutzis verhalten, was können sie denn vielleicht verstehen und was nicht. Und dafür brauchen die Expertis einfach ein paar Kenntnisse, aber natürlich auch ein paar Fähigkeiten. Ganz wichtig ist dabei dann eben auch eine gewisse Empathie mitzubringen. Wenn ich mich in andere Personengruppen gut hineinversetzen kann, dann kann ich auch besser mit dieser Methode arbeiten und bessere Ergebnisse mit der Methode erreichen. Wie läuft die Methodik nun ab? Zunächst mal habe ich eine Vorbereitung. Das ist bei allen Methoden so, dass man eine Vorbereitung hat. In dieser Methodik ist es auch so, dass wir bestimmte Dinge vorbereiten müssen, unter anderem natürlich einen Prototyp aufsetzen. Was alles zur Vorbereitung gehört, schauen wir uns gleich noch detaillierter an. Wenn wir dann alles vorbereitet haben, dann führen wir die eigentliche Methode durch. Dabei ist es so, dass Expertis bestimmte Aufgaben mit dem zur Verfügung stehenden Prototypen durchspielen und sich bei jedem einzelnen Schritt einer Aufgabe vier Leitfragen stellen und diese entsprechend beantworten. Die vier Leitfragen sind der zentrale Aspekt der Methodik. Mit diesen vier Leitfragen kann man dann ganz genau bewerten, ob ein bestimmter Schritt für die Nutzis potenziell ausführbar ist oder nicht. Und weil es eben tatsächlich so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, ist es hier an dieser Stelle eine Ja-Nein-Frage. Das heißt, man entscheidet eigentlich, ist dieser Schritt jetzt an dieser Stelle ausführbar oder ist er aus irgendeinem bestimmten Grund nicht ausführbar. Und wenn man dann die einzelnen Schritte eine Aufgabenerledigung dann jeweils mit diesen Leitfragen bewertet hat, dann kann man sich hinterher mit der Auswertung befassen. Das heißt, man schaut sich dann in der Auswertung an, wo hat man denn überall diese Leitfragen nicht mit Ja beantwortet, also wo könnte potenziell ein Problem für die Nutzis auftauchen. Und das kann man dann entsprechend auswerten und daraus dann ableiten, welche Probleme sind da und wie können wir sie dann gegebenenfalls lösen. Soviel zum allgemeinen Ablauf. Schauen wir uns nun die Details an. Der einzelnen Bereiche an. Starten wir mit der Vorbereitung. In der Vorbereitung ist es neben der Vorbereitung des Prototyps auch wichtig sich darüber Gedanken zu machen, für wen und für was führe ich denn jetzt diese Methodik durch. Ich hatte es ja gerade schon so ganz kurz gesagt, bei der Methodik geht es darum, wenn man sie durchführt, eine bestimmte Aufgabenstellung mit dem aktuellen Stand eines Prototypen durchzuführen. Dafür müssen wir natürlich wissen, was ist denn eigentlich die Aufgabenstellung und wer hat denn diese Aufgabenstellung? Das heißt, wir müssen uns vorher darüber Gedanken machen, wer sind meine Nutzis, welche Aufgaben haben sie und auch ganz wichtig, in welchem Kontext findet diese Aufgabenerledigung statt? Und damit haben wir wieder die drei grundlegenden Aspekte, die für Usability tatsächlich unglaublich wichtig sind und einen entsprechenden Einfluss haben. Und damit ich natürlich weiß, für wen mache ich das und was mache ich eigentlich und wo findet das Ganze statt, muss ich mich damit vorher beschäftigen. Hier kann ich meist auf Ergebnissen aufsetzen, die man deutlich früher im Usability Engineering Prozess schon erarbeitet hat, zum Beispiel eben Personas, um Nutzergruppen zu repräsentieren, aber auch Szenarien, die einem dann helfen zu verstehen, was ist denn eigentlich zum Beispiel die Aufgabe, die die Nutzers entsprechend erledigen wollen. Und wenn ich mir das alles erarbeitet habe, dann kann ich mich dafür entscheiden, ja, für welche Nutzergruppe mache ich das denn jetzt konkret, für welche konkrete Aufgabenstellung, das heißt, ich entscheide mich auf jeden Fall erstmal für eine Aufgabenstellung und in welchem Kontext findet das Ganze statt. Die drei Sachen lege ich dann also fest. Und wenn ich das weiß, dann kann ich tatsächlich den Prototypen vorbereiten, denn der Prototyp muss dann die Aufgabenerledigung auch unterstützen. Er muss noch nicht alles andere unterstützen. Es reicht die Unterstützung dieser Aufgabenstellung, aber er muss eben mindestens diese Aufgabenstellung unterstützen und soweit muss ich den Prototypen dann auch vorbereiten. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass das jetzt schon ein vollständig interaktiver digitaler Prototyp sein muss. Es reicht auch, wenn es eben Skizzen sind, wo aber genügend Interaktionselemente bereits dargestellt sind, sodass man die Aufgabenerledigung prinzipiell daran nachvollziehen kann. Soviel also zur Vorbereitung. Wenn ich das alles vorbereitet habe, dann kann ich mich mit der Durchführung beschäftigen. Wie sieht die Durchführung aus? Der erste wichtige Punkt bei der Durchführung ist, dass ich die Aufgabe, die ich jetzt betrachten möchte, die muss ich in Einzelschritte zerlegen. Denn jede Aufgabe besteht ja üblicherweise aus mehreren Schritten. Das heißt zum Beispiel, ich muss irgendwo hinklicken, ich muss irgendwo einen bestimmten Text eingeben, ich muss vielleicht irgendetwas anhaken. All diese Dinge sind dann letztendlich die einzelnen Schritte, die zur Erledigung der Aufgabe notwendig sind. Und die muss ich erstmal identifizieren. Welche Schritte das dann tatsächlich konkret sind? Das ergibt sich natürlich zum Teil auf, aus der Aufgabenstellung, die ich abarbeite, aber natürlich daraus, wie ist denn der Prototyp aktuell gestaltet und welche Schritte erwartet er von mir, um diese ähm, Aufgabenstellung zu bearbeiten. Wenn also im Prototyp dann die Aufgabenstellung abgebildet ist und man dafür zum Beispiel bestimmte Buttons drücken muss oder bestimmte Textfelder füllen muss, dann gibt der Prototyp ganz konkret vor, wie diese Aufgabe zu erledigen ist. Und daraus ergeben sich dann auch die Schritte, die man erledigen muss. Wenn ich dann also diese einzelnen Schritte identifiziert habe, dann kommt es dazu, dass ich diese bereits angesprochenen Leitfragen beantworte. Diese vier Leitfragen helfen einem dann für jeden einzelnen Schritt zu bewerten, ob denn die Nutzis, für die ich das Ganze durchführe, ob die denn fähig wären, diese Schritte durchzuführen. Dabei muss man dann also, wenn man diese Leitfragen betrachtet und beantwortet, muss man die Fähigkeiten und Kenntnisse der Nutzergruppe, für die man das macht, entsprechend mit berücksichtigen und muss sich auch darüber Gedanken machen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse haben sie vielleicht aus vorherigen Schritten erarbeitet, aber welche bringen sie auch allgemein mit. Und hier zählt dann eben auch, dass man auch den Kontext entsprechend mit berücksichtigt. Also könnte dieser Schritt auch in einem bestimmten Kontext durchgeführt werden. Wie sehen diese vier Leitfragen aus? Wir gehen jetzt Schritt für Schritt jede einzelne Leitfrage durch und schauen uns ein bisschen an, wofür ist sie eigentlich da. Die erste Leitfrage lautet, werden die Nutzis versuchen, den richtigen Effekt zu erzielen? Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, eigentlich geht das hauptsächlich darum, sich zu überlegen, werden denn die Nutzis überhaupt versuchen, diesen konkreten Schritt, der jetzt als nächstes folgen muss, werden sie überhaupt versuchen, diesen Schritt zu machen? Ja, das heißt, man hinterfragt erstmal, ist dieser Schritt überhaupt zum Beispiel notwendig, ist er Teil der Aufgabenstellung, ergibt er sich vielleicht aus entsprechenden Vorkenntnissen der Nutzis oder ergibt er sich aus entsprechenden Instruktionen in der ähm, Nutzeroberfläche, die man vorher schon hatte. Das können alles so Punkte sein, die hier natürlich einen, einen Einfluss haben. Das heißt, ich mache mir dann als Evaluatori entsprechend darüber Gedanken. Können die Nutzis wissen, dass dieser Schritt jetzt als nächstes gemacht werden muss? Woher wissen Sie das? Und ähm, gibt es vielleicht irgendwelche Hinweise darauf, dass Sie das machen müssen? Und dann kann ich entscheiden, ob ich diese Frage dann jetzt eher mit Ja oder mit Nein beantworte. Das heißt, die erste Frage betrachtet nur, ist dieser Schritt überhaupt für die Nutzis potenziell sinnvoll? Die zweite Frage geht dann einen kleinen Schritt weiter. Hier wird nämlich überprüft, ob denn diese entsprechende Aktion, also der nächste Schritt, ob die dann auch zur Verfügung steht. Hier muss man also auch schon mal ganz klar trennen. Nur weil ein nächster Schritt dann notwendig ist, heißt es noch lange nicht, dass er für die Nutzis auch zur Verfügung steht. Was bedeutet zur Verfügung stehen? Zum einen muss natürlich dieses entsprechende Element überhaupt vorhanden sein. Also für jeden Schritt, hatte ich ja schon gesagt, gibt es immer irgendein Interaktionselement, mit dem man interagiert. Das muss natürlich auch zur Verfügung stehen. Aber selbst wenn es zur Verfügung steht, muss es natürlich auch für die Nutzis noch im sichtbaren Bereich sein und natürlich auch als interaktiv erkannt werden können. Jetzt mal ganz platt gesagt, wenn Sie bei einem Radio irgendeine Einstellung vornehmen sollen und das notwendige Interaktionselement ist auf der Rückseite vom Radio, dann wird es vielleicht schwer für die Nutzis zu erkennen, dass dieses Interaktionselement existiert, obwohl es existiert. Ja. Das heißt, Frage 2 fragt eigentlich: Ist denn dieses Element da? Und kann es von den Nutzis entsprechend als interaktives Element erkannt werden? Hier gibt es unterschiedliche Dinge, die man betrachten kann. Auch hier kann es vielleicht sein, dass die Nutzis eigentlich das entsprechende. Wissen mitbringen, ja, aber vielleicht haben sie auch entsprechende Vorerfahrungen, die hier eine, eine, eine, ja, einen, einen Einfluss haben können, vielleicht bestimmte Fähigkeiten, aber natürlich auch das Design der Nutzerschnittstelle kann hier einen ganz großen Einfluss nehmen. Gut, das heißt, mit Frage 2 überprüfen wir, ob denn für den aktuellen Schritt überhaupt das richtige Interaktionselement da ist. Frage 3 geht jetzt wiederum einen Schritt weiter. Frage 3 überlegt sich nämlich, auch wenn das Element dann vorhanden ist, werden denn die Nutzis auch erkennen können, dass dieses Element das Richtige ist, um diesen nächsten Schritt zu machen? Konkret heißt die Frage, werden die Nutzis eine Verbindung zwischen der korrekten Aktion und dem gewünschten Effekt herstellen? Das heißt, selbst wenn sich die Nutzis entschieden haben, einen bestimmten Schritt zu machen, weil sie eben wissen, dass dieser Schritt jetzt irgendwo dazugehört. Und selbst wenn prinzipiell das Interaktionselement vorhanden ist und es auch vielleicht im sichtbaren Bereich der Nutzis ist, dann heißt es noch lange nicht, dass die Nutzis dieses Element auch mit dem notwendigen Schritt in Verbindung setzen. Was können Gründe dafür sein? Es kann zum Beispiel sein, dass dieses Interaktionselement einfach falsch bezeichnet ist. Das heißt, da steht vielleicht ein Begriff dran, den die Nutzis nicht verstehen. Oder, heutzutage wird ja auch sehr, sehr oft mit Piktogrammen gearbeitet, vielleicht ist auch einfach das falsche Piktogramm ausgewählt, sodass die Nutzis gar nicht sehen können, mit diesem Element kann ich jetzt genau das machen, was eigentlich jetzt für mich so praktisch logisch der nächste Schritt wäre. Das ist eine ganz klare Trennung auch, zwischen eben der zweiten Frage. Die zweite Frage guckt nur, ist das Element irgendwie überhaupt da? Die dritte Frage guckt, kann das Element auch für also von den Nutzerinnen und Nutzern so verstanden werden, dass es, die nächste, dass es den nächsten Schritt praktisch erledigt oder für den nächsten Schritt irgendwo hilfreich ist. Das kann man also auch hier an der Stelle ganz klar voneinander trennen. Um hier jetzt entscheiden zu können, muss ich das jetzt mit Ja oder mit Nein beantworten? Kann man natürlich auch wieder gucken, welche Fähigkeiten haben die Nutzis vielleicht, welche Erfahrungen haben sie und wie ist letztendlich auch das Design an dieser Stelle gestaltet? Gut, das heißt, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir wissen, die Nutzis würden den Schritt auf jeden Fall machen. Das Element ist prinzipiell da und auch sichtbar für die Nutzis und die Nutzis können auch erkennen, dass dieses Element genau für diesen Schritt da ist. Dann gibt es noch die vierte Frage, die dann nämlich überprüft, wenn die Nutzis diesen Schritt ausführen, ob denn die Nutzis auch in irgendeiner sehen können, dass denn der Schritt auch ausgeführt wurde. Das heißt, wenn die korrekte Aktion ausgeführt worden ist, werden die Nutzis einen Fortschritt erkennen. Da kann man auch wieder unterschiedliche Dinge betrachten. Wichtig ist auf jeden Fall, es muss immer in irgendeiner Form ein Fortschritt erkennbar sein. Das kann zum Beispiel durch irgendeine Feedback Gestaltung sein, Gibt es überhaupt irgendein Feedback? Ist dieses Feedback für die Nutzis sichtbar? Ist es verständlich? Und auch hier spielen dann wieder Nutzervorwissen, Nutzererwartungen und auch das Design der Nutzerschnittstelle eine entsprechende Rolle. Sie sehen also, für einen einzelnen Schritt gibt es unter Umständen einige Dinge, die man hier berücksichtigen muss. Ist der Schritt sinnvoll? Ist das Element dafür da? Kann das Element von den Nutzis als zum Schritt gehörig erkannt werden? Und wenn ich damit interagiere, gibt es dann auch irgendein Feedback, weil wir als Nutzis brauchen grundsätzlich irgendein Feedback für Ihre Interaktionen die Sie machen, weil Sie sonst ja gar nicht wissen können, ob das System auf die Interaktion reagiert hat. So, jetzt ist aber natürlich manchmal so ein bisschen die Frage, Sie als Experte denken sich dann vielleicht so ein bisschen, ja, aber der Schritt, das sehe ich ja schon selbst, dass der vielleicht gar nicht unbedingt sinnvoll ist. Ja. Wie gehe ich damit um? Da gibt es dann einen Hinweis Sie müssen die Aufgabenstellung prinzipiell so durchspielen, wie sie vorgegeben ist. Zum einen ist natürlich durch die Aufgabenstellung selbst vorgegeben, welche Schritte dazu gehören. Aber ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, das Design der Nutzerschnittstelle gibt natürlich auch vor, welche Schritte dann gemacht werden müssen. Also welche Interaktionselemente vorhanden sind, geben ja irgendwie, das gibt ja irgendwie vor, welche Schritte ich machen muss. Und Sie dürfen an dieser Stelle nicht hinterfragen, ob denn diese Vorgabe in irgendeiner Form sinnvoll ist in Ihren Augen oder nicht, sondern Sie müssen aus Sicht der Nutzis hinterfragen, ob das denn alles passt. Das heißt, Sie spielen es auf jeden Fall so durch wie vorgegeben und wenn Sie nicht wissen, welches Interaktionselement für einen bestimmten Schritt denn jetzt tatsächlich das Richtige wäre, dann müssen Sie im schlimmsten Fall bei denjenigen, die für das Design zu dem Zeitpunkt verantwortlich sind, mal nachfragen, fragen: was muss ich denn jetzt hier eigentlich als nächstes machen, um das eben entsprechend einschätzen zu können. Es gibt noch einen weiteren Hinweis, den ich habe. Wenn Sie irgendeine Frage eher so mit Jein beantworten. Also es ist nicht so ein ganz klares Ja, aber es ist auch nicht so ein ganz klares Nein. Dann schreiben Sie prinzipiell einfach Nein hin. Wir bleiben also bei Ja-Antworten immer nur dann, wenn wir wirklich ein ganz klares Ja an dieser Stelle haben. Der Grund ist einfach der, man kann ja hinterher noch darüber diskutieren. Vielleicht stellt man ja dann im weiteren Verlauf fest, ha, eigentlich ist es ja doch eher so ein Ja als ein, als ein Nein dann kann man ja immer noch wieder zum Ja zurückschwenken. Aber es ist tatsächlich so, eine Frage, die einmal mit Ja beantwortet ist, die schaut man sich üblicherweise in der Auswertung nicht noch mal genauer an. Aber etwas, was mit Nein beantwortet ist, das schaut man sich noch mal genauer an. Wichtig ist auch, dass Sie richtig begründen. Wenn Sie eine Frage mit Nein beantworten, dann müssen Sie natürlich auch in irgendeiner Form begründen, warum haben Sie das mit Nein beantwortet. Und da ist es wichtig, dann auch die richtige Begründung zu dieser Frage zu finden. Also es macht halt keinen Sinn, zum Beispiel bei der Frage 2, die sich ja nur darauf abzielt, zu, zu gucken, ist das Element prinzipiell denn da, was ich als nächstes brauche, da dann zu begründen, ähm, nein, also ich äh, beantworte es jetzt mit nein, ähm, nein, ich muss diese Frage mit nein beantworten, denn bei dem Element ist nicht das richtige Piktogramm verwendet. Dann ist das eine falsche Begründung, denn ob das richtige Piktogramm verwendet wird, ist Frage 3 und nicht Frage 2. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen nochmal gucken, welche Frage habe ich gerade und äh, worauf zielt diese Frage ab? Und dann muss man die Begründung halt passend zu dieser Frage entsprechend wählen. Während der Durchführung reicht es dann, zumindest im professionellen Kontext, reicht es dann, wenn man hauptsächlich die Nein-Antworten dokumentiert und protokolliert. Damit man dann aber auch weiß, worum ging es da eigentlich, muss man aufschreiben, welcher Schritt war gerade relevant, welche Frage hat man gerade beantwortet, also zum Beispiel eben hier die Frage 3. Warum hat man mit Nein geantwortet? Also kurze Begründung äh, zur Entscheidung. Und was könnte man dann gegebenenfalls direkt verbessern? Vielleicht hat man ja schon einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag. Manchmal ergibt er sich aber auch direkt aus der Fragenbeantwortung bzw. aus dem, worauf die Frage abzielt. Wenn ich das dann alles entsprechend durchgespielt habe und auch für jeden Schritt eine Aufgabenerledigung durchgespielt habe, dann kann ich zur Auswertung übergehen. Bei der Auswertung ist es so, dass man manchmal dieses Durchspielen der einzelnen Aufgaben bzw. der einzelnen Schritte einer Aufgabe, dass man das nicht nur einmal macht, sondern dass mehrere Expertis das parallel machen und dann hat man ja mehrere Ergebnisse. Und diese Ergebnisse kann man dann zusammenführen und kann dann gegebenenfalls auch diskutieren. Vielleicht sagt ja ein Experte die bei dieser einen bestimmten Frage, hier habe ich mit Nein geantwortet und jemand anders sagt, nein, das brauchst du nicht mit Nein beantworten, das ist eigentlich soweit alles in Ordnung, das kann man ruhig mit Ja beantworten und dann kann man in eine Diskussion kommen. Wenn man das natürlich nur einmal und alleine durchführt, dann ist das nicht notwendig, aber bei mehreren ist das natürlich schon notwendig. Und wenn man dann die tatsächlichen Probleme identifiziert hat, dann kann man die Probleme auch priorisieren und dann entsprechende Lösungen vorschlagen. Und die Ergebnisse aus dieser Priorisierung und den Lösungsvorschlägen, das kann man dann natürlich weiterleiten an die entsprechenden Verantwortlichen, die dann die Nutzerschnittstelle weiterentwickeln sollen. Es gibt eine Sache, die ich tatsächlich bei dieser Methodik eben ganz spannend finde, weswegen ich sie auch ganz gern unterrichte. Der Grund ist einfach, der: diese Methodik, da sind ja diese vier Leitfragen drin. Und wenn ich diese vier Leitfragen verinnerlicht habe, dann kann ich automatisch immer, wenn ich dann irgendwie eine Nutzerschnittstelle entwerfe, mir bei jedem Element, was ich gerade irgendwo positioniere, schon überlegen, könnte ich denn alle vier Leitfragen hier jeweils mit Ja beantworten. Das hilft ungemein, weil man damit natürlich schon einige Probleme vermeidet, die man sonst vielleicht irgendwie hätte. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel schon mal bei Frage 2 darüber Gedanken machen, ist denn das Interaktionselement auf jeden Fall so positioniert, dass es für die Nutzis sichtbar sein wird. Oder ich kann mir eben bei Frage 3 die Frage stellen, welches Icon nehme ich denn jetzt? Es sollte natürlich das Icon sein, was die Nutzis auf jeden Fall verstehen können. Und das ist eine ganz tolle Sache, diese Methode. Das heißt, wenn man sie einmal verinnerlicht hat, dann kann man sie auch schon anwenden, während man ein System entwirft, um damit gleich einige Dinge Richtig zu machen. Zu diesem Video gibt es natürlich auch eine kleine Übungsaufgabe, die ich Ihnen hier noch vorstellen möchte. Die Übungsaufgabe fokussiert sich sehr stark auf die Leitfragen, weil es manchmal gar nicht so einfach ist, diese Leitfragen auch wirklich sauber voneinander inhaltlich zu trennen. Aus diesem Grund möchte ich Sie mal bitten, dass Sie sich mit den Leitfragen des Cognitive Walkthroughs nochmal detaillierter vertraut machen. Suchen Sie interessante Schritte beim Umgang mit irgendeinem technischen Gerät oder äh, mit Nutzerschnittstellen, also irgendwas, wo Sie typischerweise eine Aufgabe mit erledigen und ganz konkrete Schritte ausführen, dann beantworten Sie eben für diese von Ihnen ausgewählten Schritte die Leitfragen, zum einen mal aus Ihrer persönlichen Sicht, aber auch einmal aus der Sicht einer Ihnen bekannten oder verwandten Person. Damit können Sie nämlich dann ähm, letztendlich mal sehen, ob es vielleicht Unterschiede gibt und Sie können auch sehen, ob es Ihnen dann Leicht fällt oder schwerer fällt, sich in die Situation einer anderen Person hineinzuversetzen. Und wenn Sie dann mal die Fragen entsprechend beantwortet haben, dann können Sie ja mal vergleichen, ob Sie vielleicht manche der Fragen für sich mit Ja beantwortet haben, aber eben über, für eine andere Person eher mit Nein oder vielleicht mit so einem ganz klaren Jein beantwortet haben. Und warum ist vielleicht dieser Unterschied da? Und dann können Sie ja sehen, ob es Ihnen auch Einfach fällt, sich auch in jemand anders hineinzuversetzen. Damit bin ich mit diesem Video auch am Ende angekommen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Ansonsten bin ich auch ganz gespannt auf Ihre Übungslösungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann!